Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play half bei Mafla Gaming. Heute spielen wir das neue Tablet oder auch Karten Chaos auf deutsch und das ein Paket. Da kommen wir. Juhu, nichts besonderes. Flame. Flame Imp. Archon Protector. Noch, oh mein Gott. Und ein... Oh cool, die Karte ist cool habe ich noch gebraucht. So, dann spielen wir jetzt erstmal eine Runde. Ich habe auch schon ein Deck gebaut, schon ein paar geholt, wie ihr hier sehen könnt, 21. Habe es gestern Nacht kurz angespielt und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich einfach die halbe Nacht durchgesuchtet. Also in diesem, hier habe ich auch schon ein Deck zusammengebaut. Das könnt euch hier kurz hier die Liste mal angucken. Ja, in diesem Tavern geht es darum, alle Minions werden zu 1-1 gemacht, also kosten einen, einen Mann und haben einen Angriff und eine Verteidigung plus halt deren Fähigkeit. Das heißt, hier geht es nur um Fähigkeiten und Zauber sozusagen. Da haben wir auch schon unseren ersten Gegner gefunden. Wir werden das zweite Paket nach der Runde öffnen. Und dann anschließend noch eine Runde spielen. Hm. Brauchen wir noch nicht? Perfekt. Im um ersten Zug machen wir mal nix die beiden dann gleich im nächsten zu kombinieren können oder auch nicht wir machen das mal anders auch so einer ist es also und dann machen wir das mal so und das war's dem booster lassen auch der auch raus alter heute oh, noch so eine scheiß karte das gewusst hätte egal machen wir einfach mal hätte kombi Und ich wird der hier getroffen oh. Die Pfeile Einer mit den, der wird treffen. den! Nein! Ja, danke. Okay. Ich eh alles rein traden. Wenn nicht, dann spiele ich halt diese Karte hier gleich. Oder das spielt auf Akrom sehen. Also. Ich bin leider tradet. Doch nicht. Ah ich wollte nur mein Dings loswerden. Kommen wir die mal weg und ziehen die Karte auch oh, cool. Das ist auf jeden Fall eine starke Kombi, die ich hier gesungen habe. Da habe ich einfach mal einen Werten 6 Damage und oh mein Gott. Oh mein Gott Macht so <lacht> Oh, da haben wir eine sehr starke Kombi kommen Als ja, erst müssen wir innen loswerden schön den ganzen Karten weg, das gefällt mir. Das heißt, er hat nicht mehr viel, was mich bedrohen könnte. Wie immer so. Nächste Runde haben wir dann ein Schwert mit M8 Damage. Krass. Ach, das Scheiß. Hoffen wir mal, dass. Hätte es das andersrum spielen sein. Oh, perfekt. Ja, dann hauen wir den mal um. Hehehe. <lacht> Da muss jetzt erstmal klarkommen. Der Effekt dieser Karte ist echt stark. noch jetzt wieder er so machen. Oh. Okay. okay. Da hat er echt keine Chance mehr. Ne? Es sieht hier keine Möglichkeit, wie er da noch mal rauskommen kann. Yep. Er ist im Arsch. Well played. So, dann öffnen wir das zweite Paket. Oh, haben wir den Gold bekommen. Also krasse Motherfucker sind. Oh, zwei nicht schlecht. Oh cool. Oh. oh nice. Jetzt nice. kann ich mir ein Priester zusammenbauen. Was <lacht> auch ein Priesterg rein, denke ich Ich weiß aber nicht. Bestimmt noch irgendwelche Karten, die damit zusammenarbeiten. Auch zur zweiten Runde ich denke, so lange gehen gehe ich nach suchen. Valira versus Rexa. Let's the hunt begin. Oh, das spielen wir gegen den Pumba. Das behalte ich. Oh, oh, oh, oh, oh, shit. Der hat ja gar keine Ahnung, was da auf ihn zukommt. Das Kombo auf Doom. Diese Kombo ist echt krank. Dann so, mach ich so, ein oh. ich damit it! also eine karte oh oh jetzt yes, kommt hier direkt dann komm raus <kühlt> das ist schon fast die gg kombo wenn ja, er da nichts gegen anderen arbeiten kann süß 1-1 So. Das so. Mu ha ha ha ha. Vielleicht mal <lacht> <lacht> so. Haut den hier rein jetzt ist da am Arsch, weil ich gleich noch diese Karte spiele, oh scheiße, wenn er jetzt Fire Trap hat Heulich dann heulich kann ich Minion haben? scheiße scheiße was in peace meine Minion Oh nein, da einfach ein Firetrap raus, weil du unbedingt gegen hier spielen. So ein Spasti. So oh, ein Spasti. Hatte meine erste starke Kombi weggewäscht. Einfach so easy kurz zur Seite gepusht. Juckt nicht. Oh, süß. oh nein, wenn jetzt ging es. Okay, das geht ja noch. Hm. Mach einfach kurz alle weg. Die wir noch ein wenig Damage. Wären den Damage mit diesem Teil wenig. Ach, okay. Dann das jetzt, dann schätze ich... Oh, das ist genug Damage. So, den hau ich jetzt weg Den kommt er hinweg. weg Oh ja, den kommt er weg Oh, oh was macht er den hier stark? Na no. ja gut, habe ich gesagt, ich mache ihn jetzt fertig. Well, ja, gut, das habe ich nicht, aber ich mache ihn trotzdem jetzt fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Diese Folge, mein Deutsch wie immer perfekt. Ihr dürft gerne einen Daumen nach oben lassen für meine 23 Wins. Mein Abo freue ich mich natürlich auch immer. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.